Hey Tobi! Theresa hat Gita Hero mitgebracht. Bist du bereit? Diesmal mache ich die fertig. Tobi ist da. Hi Tobi. Uh, Hannah kennst du ja, ne? Hi. So. Theresa will eine Revanche. Ja, ich mach dich voll fertig. Diesmal kannst du auch die Farben So Hauptsache er kann die Farben. Oh, wir könnten heute Abend noch was anderes machen. Was denn? Vanessa hat mir gerade eine SMS geschrieben. Da wäre auch noch eine Party. Party? wir haben doch Gita Hero ausgemacht, oder? Aber das können wir immer spielen. Außerdem haben sie Freibier. <lacht> wir haben noch morgen ein Spiel. Und es dauert bestimmt wieder ewig. Wir müssen ja nicht ewig bleiben. Und wir müssen nicht ewig viel trinken. Gita Hero. Party.